jetzt Zum Thema Schmalspur sehe ich. Ne? Das ist ja eine Schmalspur-Lok auf jeden Fall. Jein. Jein? <lacht> ja, also normalerweise ist das eine schmalspur, ja, also da gibt schmalspur ja, gibt es auch einen Schmalspur, oder? Gibt es auch einen Schmalspur. H0M und H0E. Das müsste ja, aber ich frage mich, die steht ja so auf unserem H0-Gleis. Tja, entweder bin ich richtig clever beim Aufgleisen <lacht> oder hier stimmt irgendwas <lacht> nicht. Nein, hier, hier stimmt irgendwas ja. nicht im Sinne von Schmalspur. Ja, ja, ja, ja. Ähm, man war bei Hobbytrain, bei der Firma Lemke glücklicherweise so clever, dass man gesagt hat, wir bauen diese Modelle auch für Normalspurbahner. Das ja. ist jetzt keine neue Idee, das hat es auch schon bei Bemo gegeben und wir verraten auch nichts Neues, dass wenn wir sagen, bei uns gibt es auch die alten Brekina-Modelle, da gab es zum Beispiel den Syltriebwagen und auch da hat es das gegeben und wird es das auch wieder geben, wenn wir den neu auflegen, ja. ähm, sodass man diese Züge auch auf einer ganz normalen, in Anführungszeichen, normalen Eisenbahn fahren lassen mhm. kann. Und ich muss da auch ganz ehrlich sagen, man kann auch päpstlicher werden als der Papst. Ja. Ähm, wenn man natürlich eine Schmalspur-Eisenbahn baut und sagt, das ist mein Thema, dann nimmt man die normale, aber für die Leute, die sagen, ich habe eine Anlage, ich, ich habe eine Winter, ich habe hab irgendwas Bock Spezielles, drauf, genau. dann, kann dann kann man die ja fahren lassen. Dann ja. kann man die fahren lassen. Und sollte man sich nicht einschränken lassen. Ne? So ist es richtig. Eine Zugspitzbahn, da ja, muss man fast nichts zu sagen, aber klar, man kann trotzdem mal gerne drüber sprechen, über das Vorbild. Ne? Ja, im Prinzip. Ja, also ich ähm, habe mir ein paar Notizen gemacht, die Lok kam aus, äh, oder steht in Garmich, da stehen heute noch die Lok Nummer zwei und die Lok Nummer drei mhm. es steht in München ähm, und die wurde für die Zugspitzbahn logischerweise benutzt. Ne? Wir haben hier einmal das Set, wenn ich das dann richtig sehe, mit zwei Personenwagen, die werkseitig so kommen. Genau. Und es gibt noch zwei Ergänzungswagen und das war dann der komplette Zug, ähm, oder? Soweit ich, soweit ich weiß, ja, das Ganze muss ja, ja auch immer in den Berg hochkommen. Ja, und, gar nicht ähm, und, diese, so. und diese Lokomotiven wurden dann, also beziehungsweise die Lok hat die Anhänger meistens den Berg hochgeschoben. Mhm. Hintergrund, wenn sich was entkuppelt, hält die Lok es auf, anstatt dass die Anhänger den Berg wieder runterrollen würden. Deswegen wird beim Bergverkehr meistens geschoben. Ist ja auch mal gut zu wissen ähm, auf der heimischen Anlage, dass man nicht äh, die Lok nach. Ja, wenn, wenn, so, du, wenn, wenn du, du wirklich eine Bergstrecke Welt. hast, ne, dann, dann, ist das genau der Hintergrund, den du nachstellen möchtest, mhm. und deswegen packst du die Lok an, das Ende des Zuges und lässt das hochschieben. Also ich sage schon mal ähm, ganz schnell die Artikelnummer. Das ist zwar ähm, H für Hobbytrain 43104. Hat die UVP 429,90. Kostet bei uns 386,91. Ähm, das ist das Set mit Lok mit zwei Wagen. Und die, ähm, das zweiteilige Personenwagen-Set hat die Artikelnummer h 43107 169,90 und kostet 152,91 Euro bei uns. Der Bernd stöhnt ein wenig. Ja, <lacht> Aber man sieht immer noch gut aus, Bernd. Ich sehe das von Weitem. Ich äh, bin ganz entspannt. <lacht> Wir haben ja noch ein bisschen vor uns hier. Ja. Ähm, ja, also ist eine ganz, ganz tolle Lok. Ist, äh, glaube ich, heute auch noch im äh, Sonder. Äh also bei Sonderzügen im Einsatz. Soweit ich weiß, ja. ja, ja genau. also Lok Nummer 1 und 4, ja. die sind noch ähm, die beiden Museumsfahrten mhm. im Einsatz. Äh, jetzt muss ich gestehen, welche Loknummer hier drauf steht, habe ich jetzt gar nicht so ähm, drauf geachtet. Das ist die Nummer 3. Ja, also von daher haben wir da die Museumslok, die in München steht. Ja. Aber es letzten Endes der Modelleisenbahn da vielleicht auch ein bisschen egal. Ja gut, wenn du es wenn, wenn historisch darstellst, mhm. ist es ja richtig, sie es war so so richtig, und, ja im Einsatz und jetzt ist es ja eine Museumslokomotive, mhm. was jetzt auch ganz schön ist, weil ja. du ja sagen kannst, sie ist heute noch existent. Mhm. Das stimmt. Dazu Hobbytrain ist eigentlich kein ähm, Schmalspurhersteller, hat die Lok ähm, in einer anderen Artikelnummer schon gebracht und ausgeliefert im letzten Jahr war auch oder vorletzten Jahr, war auch relativ schnell ausverkauft. Ähm, und hat auch von unserer Seite aus viel Feedback bekommen, warum nur in Schmalspur, ja, wie Bemo genauso. Zum Glück sind sie da auf einen richtigen Trichter gekommen und, gesagt, ja. äh, und haben dann gesagt, ja klar, warum muss immer jeder direkt neue Gleise, neue Anlage bauen oder sich ein neues Thema ausdenken. Richtig. Die meisten haben, eine Gle äh, haben Gleise, die meisten haben eine Anlage ja. und wollen dann letztendlich nur eine schöne Lok fahren lassen. Und das ist diese kleine Lok ja definitiv. Auf jeden Fall, genau.